Egal wo du bist, ob du im Zug bist oder an der Bahnhofstraße oder beim Einkaufen oder sogar im Kino, wo eigentlich kein Handys ähm, sollst mitnehmen sollst, du siehst immer Leute irgendwie in dem Bildschirm am hineinschauen. Also ich bin Inga und ich komme von der Destination Adelbodenlenk Kandersteg und wir sind die Ersten, die ein Digital Detox Camp in der Schweiz anbieten. Ich bin Nora und ich bin Yogalehrerin seit ungefähr sechs Jahren und jetzt in Zusammenarbeit mit Adelbodentourismus leite ich die Digital Detox Retreats. Die meiste Zeit verbringen wir nicht nur im Handy, sondern unsere Füße in den Schuhen. Und ich bin der Meinung, dass man viel mehr barfuß gehen sollte. Weil so kann man auch viel mehr Informationen dort fürs ähm, und es hilft auch zum Erden. Äh, Im Sommer ist es kein Problem und wahrscheinlich macht es auch allen Spass. Aber jetzt ist wirklich die Challenge, machen das im Schnee. Sind ihr dabei? In diesen Digital Detox Retreats geht es wirklich darum, dass wir digital entgiftet. Werden von all den Geräten, wo wir ständig in Berührung sind. Für die meisten Leute sind, es Handys, aber es gibt ja auch viele Leute, die sind den ganzen Tag vor dem Computer oder halt am Abend vom Arbeiten gehen entspannen, vor dem Fernsehen auf dem Sofa. Also es ist eigentlich vom einen Gerät zum nächsten Gerät. Im Digital Detox geht es darum, dass wir mehr wieder mit uns verbinden, dadurch, dass wir auch mehr in der Natur sind und mal die Geräte komplett von uns ähm, wegbringen. Und so fällt es auch leichter, wieder nach innen zu schauen, sich zu zentrieren und sich wieder mehr für dich. Spürst Ja, ja, das ist eh fast okay. Ja. Ja. Also wir haben jetzt bisher drei Digital Detox Camps durchgeführt und die waren bisher immer vier Tage lang. Also man hat drei Übernachtungen gehabt. Die sind dann in einer authentischen, naturnahen Unterkunft. Und hat dann halt auch Programm während des Tages, also von einer Wanderung, von Yoga, von Meditation, über auch Sachen wie ähm, Blumenkranzbinden oder ähm, was anderes mit den Händen, Heilmittelherstellung. Also es gibt definitiv immer mal wieder einen Fall, dass man sagt, ach, hätte ich jetzt mein Handy, dann würde ich ein Bild machen oder dann würde, ich, äh, dann würde ich jetzt meinem Freund schreiben, wie gut es mir geht oder irgendwie sowas. Aber die Erfahrung, die wir machen, ist halt, dass ähm, im Grunde genommen, dass man das Handy nicht hat, dass die Gruppe viel, viel stärker zusammenwächst. Also wirklich als Eins wird und dass man halt statt irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten oder ähm, anderen digitalen Nachrichten halt echte Gespräche wieder hat. Man hat halt statt Smileys Gestik und Mimik. Es ähm, ist halt sehr, sehr authentisch und tut wirklich gut. Detox kommt ja vom Englischen und bedeutet auf Deutsch Entgiften. Vor allem was zu viel ist, kann giftig werden. Und ein Handy ist ja nichts Schlimmes. Ein Computer, E-Mails beantworten ist ja auch etwas Gutes. Aber wenn man das zu viel macht, dann kann es irgendwann giftig werden und das wird dann zu, ja man hört das immer wieder, Burnout, Stress, all das, das ist ja nicht einfach irgendwie hokus pokus, das kommt ja auch, weil wir zu viel von dem Gift ähm, aufnehmen und deswegen Detox, wir entgiften von den digitalen Medien und wieder mehr rausgehen, in der Natur und wieder zu sich finden. Also ich bin Anina Mutter und ich arbeite als Nachhaltigkeitsbloggerin und habe mich für das Digital Detox Camp beworben, weil ich das eine spannende Idee gefunden habe, einfach mal alle digitalen Sachen in meinem Leben kurz anzuhalten und so zurück in die Ruhe und in die Natur und fand es ein spannendes Experiment gefunden. Ich bin dort angekommen und dann hat es den Spalderkeis so jetzt alle, alle Geräte abzugeben und überlegt mir vielleicht so, muss ich es jetzt verstecken, damit ich gleich so noch brauchen brauche. Aber eigentlich ist den dem Moment Das Einzige, was ich eigentlich komisch gefunden habe, ist, dass ich dass ich in den nächsten Tag mit meiner Familie oder ganz neuen Menschen nicht kommunizieren kann. Das ist so gewohnheitsmässig, dass man sich halt vielleicht jeden Tag immer mal kurz hört. Das habe ich komisch gefunden. Aber dann der Moment, eigentlich, um zum abzugeben, ist auch cool. Es also ist dann auch wie lässig, man so startet in das Abenteuer und macht das. Das war dann auch nicht so schlimm. Gewesen. Kannst du kannst dir einfach vorstellen, du gehst in den Bergen, du tust mit der Natur verbinden, indem du wandern gehst, du tust richtige Gespräche führen und einfach eigentlich machst du alles, was du vielleicht aussuchst, aber ohne Handy. Und dadurch bist du vielleicht viel aufmerksamer und merkst eigentlich ja, viel mehr, wie es dir geht, weil du kannst leichter nach innen schauen. Wenn du das Handy hast, schaust du ja mehr zum Handy. Also deine Aufmerksamkeit ist nicht nach innen gelenkt, sondern nach außen gelenkt. Das, das Ziel von Digital Detox Camps ist eigentlich wirklich, ähm, zu sich selbst zu finden, zu erden und eine ganz intensive, besondere Erfahrung mit sich selbst und der Natur zu haben.